Also für mich hat Tim jetzt einen E-Golf und der ist barrierefrei, insofern barrierefrei, weil sie ihn äh, umbauen haben lassen, so dass ich ihn auch mit meiner Behinderung nutzen kann. Wie ich natürlich das erste Mal mit dem Auto gefahren bin, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ja, aber das dauert zehn Minuten und man, man hat ein Gefühl dafür. Für mich ist es das Herzstück des Autos, mit dem Hebel gebe ich Gas und bremse drucke ich nach vor, gebe ich Bremse, ziehe ich den Hebel nach, äh, nach hinten, dann gebe ich Gas. Das ist ein multimodaler Stick und der hat den, den Vorteil, ich kann direkt mit einer Hand, ich kann die Huppe bedienen, ich kann den Blinker aktivieren, ich kann den Scheibenwischer einschalten und das brauche ich natürlich, weil die andere Hand, die ist ja Gas und, und Bremse. Bei mir ist es eine Geburtsbehinderung, ich bin eben, äh, mit angewinkelten Beinen auf die Welt gekommen und das hat halt dann durch viele Operationen und so weiter ist das dann halt korrigiert worden, aber ich bin ein Mensch, die mit, ich gehe mit Krücken. Also es ist ja so, die Mobilität ist gerade für Menschen mit Behinderungen ganz etwas wichtiges. Aber muss ich wirklich sagen, österreichweit ist das ja das erste Auto, das in der Form umgebaut ist, vor allem als E-Auto, das muss ich dazu sagen. Das E-Cruisen ist ganz was anderes als mit dem mit Benziner, muss ich wirklich sagen. Es ist wie, es ist wie Fliegen. Also ich kann jeden nur empfehlen, das auch wirklich einmal auszuprobieren.